Willkommen zu dem ersten Tutorial von der Arduino Reihe mit dem Fanduino Set Das Set Mega 8 benutze ich aber ich benutze den, den Arduino Uno und ja heute geht es erstmal um die Hardware darunter sind dann die folgenden Punkte einmal spreche ich mit euch über den Arduino dann über das Breadboard und dann über LEDs also, der Arduino ist ein Microcontroller-Board. Das ist das gleiche, einfach wie eine Leiterplatte mit ganz viel Elektronik rund um einen Mikrocontroller. Am Rand sind Pins. Und diese Pins sind halt für Schalter, LEDs, Sensoren, Displays, Motoren und alles Mögliche. Dann gibt es verschiedene Arten von Arduinos. Es gibt die offiziellen. Die heißen dann Arduino Uno, Arduino Mega oder Arduino Mini. Hier seht ihr die alle drei. Dann gibt es auch noch die kompatiblen. Das sind genau gleichwertige Arduinos, nur halt nicht von dem Hersteller. Die heißen dann zum Beispiel Fanduino Uno, Fanduino Mega, Free Duino, C Duino und Saint Smart Uno. Hier seht ihr diese fünf Stück gerade. Nun kommen wir zum Aufbau. Auf dem Arduino gibt es einen Reset Knopf, einen USB Anschluss Einmal gibt es auch diesen Mikrocontroller, das ist dieses schwarze Teil. Dann ist hier die Power-LED, die anzeigt, wenn der Arduino an ist. Und jetzt kommen wir zu den Pins. Da gibt es nämlich einmal die beiden Ground-Pins. Dann einmal den 5-Volt-Pin, den 3,3-Volt-Pin. Dann noch den externe Spannung-Pin. Da kann man den Arduino über den Pin mit Strom versorgen. Dann hat er noch analoge Eingänge. Das sind A0 bis A5. Und digitale Ein- bzw. Ausgänge, 0 bis 13, sind diese beschriftet. Nun kommen wir zum Redboard. Bei einem Redboard sind mehrere Kontakte verbunden. Die äußeren Reihen sind miteinander verbunden, da liegt man zum Beispiel dann positiv und negativ die Spannung an und dann gibt es halt noch die querverlaufenden, das sind jeweils meistens fünf Stück, immer miteinander verbunden, wie ich hier euch zeige und ein Breadboard ist dazu da, dass man nicht immer direkt alles zusammen löten muss, sondern einfach die Sachen stecken kann und wenn man einen Fehler gemacht hat, einfach wieder umstecken kann. Das Breadboard werden wir auch in vielen Tutorials jetzt verwenden. Nun kommen wir zu den LEDs. LEDs sind sehr praktisch, um sie zu verwenden, wenn man zum Beispiel ein Signal prüfen will. Der Strom durch eine LED fließt immer nur in eine Richtung. Wenn man eine LED in die andere Richtung einsteckt, leuchtet sie nicht. Das positive und das negative Beinchen kann man daran erkennen, dass das lange Beinchen Plus und das kürzere Beinchen Minus ist. Man kann sich so merken, indem man einfach von dem längeren Beinchen dieses untere Stück abnimmt, einmal um 90 Grad dreht und an das Beinchen wieder dranpackt und schon sieht man, dass es ein Plus ergibt. LEDs können nur eine bestimmte Spannung vertragen, weil sie sonst immer zu wenig Spannung eingibt. Einfach nur dunkel bleiben oder ganz ausbleiben und wenn man zu viel Spannung angibt, werden die einmal extrem hell und sind danach kaputt. Dadurch können die LEDs sehr heiß werden, weshalb man sehr aufpassen sollte. Typische Spannungswerte für die LEDs sind bei Blau 3,1 Volt, bei Weiß 3,3 Volt, bei Grün 3,7 Volt bei Gelb 2,2 Volt und bei Rot 2,1 Volt. Das Problem ist nun aber, dass der Arduino nur 5 Volt liefert. Deshalb brauchen wir noch Widerstände. Diese Widerstände sind bei Blau 100 Ohm, bei Weiß, bei Grün auch 100 Ohm, bei Gelb und bei Rot 200 Ohm und bei der Infrarot-LED 100 Ohm. Das war auch schon mit dem Video über die Hardware. Den Link zu diesem Kit findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Link zu der Anleitung findet ihr jetzt, wenn ihr gerade auf das Bild klickt. Bis dann und ciao.